Es ist Frühling und du hast noch keine Lehrstelle. Du hast vielleicht den Druck von deinen Eltern, deinen Lehrpersonen oder deinen Kolleginnen und Kollegen, dass du noch keine Lehrstelle gefunden hast. Plan A und Plan B haben vielleicht nicht funktioniert. Aber keine Angst, ABC ist noch lang. Bist offen für neue Ideen und Lehrstellen. Und es gibt Unternehmen, wo du heute schnuppern kannst und den Sommer noch mit der Lehrstelle anfangen. Es gibt viele Betriebe, zum Beispiel im Detailhandel oder in der Industrie als Polymechaniker oder Konstrukteur, die jetzt auch noch lernend einstellen. Gang auf sicher, dass die Lehrstelle noch frei ist. Leute an und frage nach. Dann schau, dass deine Bewerbung einzigartig ist und dass man sieht, dass du für diesen Sommer noch eine Lehrstelle suchst. Als Beispiel haben wir letztes Jahr einem helfen, der im Juli noch eine KV-Lehrstelle gefunden hat. Sie hat zwei Wochen nach Vertragsunterschrift mit der Lehrstelle angefangen. Bewirb dich jetzt für die offenen Lehrstellen der Sommer und denk daran, du bist nicht allein. Wir sind immer für dich da.